Und heute spielen wir wieder Stumble Guys. In dem Video darf ich auf keinen Fall die Farbe Grün berühren. Die Idee habe ich vom Sevill geklaut. Deshalb hat er nämlich gerade, wo ich das Video aufnehme, das Video selbst hochgeladen, hat aber eine Sache nicht gemacht, die ich machen werde. Und zwar er hat es nicht dazu gezählt, wenn er Grün von anderen Spielern berührt. Hier seht ihr ein paar Beispiele, wo er ganz eindeutig die Farbe grün schon am Anfang des Videos berührt hat, weil andere Leute dabei waren. Das ist mir ein bisschen zu einfach. Ich gehe jetzt erstmal auf die kostenlosen Preise. Gönn mir erstmal einen Spin. Und... Please. Please, please, please, please. Oh, ah ja, ist ja klar. Yeah, drei Marken. Okay, drei Stumble-Token, perfekt. Ich habe mich schon mal 13. Ab, glaube ich, 35 kann man sich die ersten Sachen dafür holen. Mein Skin ist schon mal gut. Hier ist nirgends die Farbe grün dran, deswegen werde ich den so lassen. Sonst hätte ich den Skin gewechselt. Ich gehe jetzt auf Spielen. Und dann setzen wir einfach mal darauf, dass wir erstmal auf keine grüne Map kommen. Weil dann ist sowieso RIP. Wenn wir eine grüne Map haben, ist vorbei. Wie zum Beispiel Fußball oder so. Oder das mit den Tiles. Die Map ist in Ordnung. Die hatte... Ich glaube, die hatte Savile auch. Problem ist hier, ist ein bisschen Schleim. So. Ah, es gibt drei grüne Leute. Ich laufe nach rechts, weil die grünen Leute weiter links gespawnt sind. Und ich will die... Oh nein, ich bin raus. Ich bin raus. Hey, kleiner Einschub aus dem Schnitt, wo ich mir das gerade Frame-by-Frame Frame angucke, bin ich gar nicht raus. Aber das, was ich danach mache... Äh der Typ hat mich berührt Dann kann ich gleich in den grünen Schleim springen Es ist vorbei Ach Mensch Ich werde jetzt trotzdem hier noch ein bisschen weiterlaufen, Weil sonst ist es ja langweilig Und dann sehen wir uns gleich wieder in der nächsten Runde So, ich bin raus Und wir gehen in die nächste Runde rein Das ist jetzt richtig schlecht gelaufen Wir versuchen es noch einmal Ich will ein Stumble Guys Match gewinnen Ohne die Farbe Grün zu berühren Meint ihr, ist das möglich? Weil es gibt schon ziemlich viele Maps, wo man Grün berühren muss Okay, wir gucken uns an Was ist die nächste Map? Die nächste Map ist... Please Okay, sehr gut darf ich zum Beispiel diese grünen Bälle nicht berühren. Also wenn ich rechts runtergekickt würde, Rip. Meine Gegner. Oh, fast niemand hat einen grünen Skin. Wie gut ist das denn? Okay, sehr gut. Ich werde jetzt hier über den Rand... Oh Gott, ich habe doppelt geklickt. Ganz vorsichtig. Nein, ich darf nicht darunter. Ich darf nicht darunter. Ah, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Oh Gott. Jetzt ist gefährlich. Jetzt ist... Und ich bin ich bin raus. Ich bin raus. Ich habe versagt. Ah, das ist das Problem. Normalerweise komme ich hier mal so gut durch. Aber jetzt, wo ich grün nicht berühren will, bin ich auch so nervös. Dann kann ich die Zeit wenigstens nutzen, um hier ein bisschen zu üben. Weil es gibt viele, viele Dinge, die eben hier raushauen können. Und ich kann jetzt mal die Zeit nutzen. Zum Beispiel den Sprung hier auf die Bande habe ich eben nicht geschafft. Und ich habe ihn wieder nicht geschafft, okay. Und ich bin raus. Ich gehe auf verlassen und wir versuchen die nächste Runde. Ich habe schon wieder verloren in der ersten Runde. Das ist blöd. Ah, ja, dabei waren die Bedingungen so gut in meinem... Also in, bei den Gegnern war fast niemand mit einem grünen Skin dabei. Okay, der nächste Modus ist... Derselbe, okay. Gleiche Bedingungen. Spin, go round. Das hat wirklich dieses Anfangsding problematisch. Wir haben ein paar Leute mit grünen Cappies. Einen mit einem grünen Skelett, das ist kritisch. Ah, ich bin runtergefallen. Es ist aus, es ist aus, es ist aus. Ich darf nicht getroffen werden von dem Ball. Ich darf nicht getroffen werden von den Skeletten. Nein! Ah! Ja, okay. Dann die nächste Runde. Und wieder rein ins nächste Match. Mal gucken, was wir jetzt spielen können. Das ist es nicht... Das ist es nicht wahr, dass ich jetzt so hart versage? Ah, ich muss auch besser werden. Oh Gott. Ist das überhaupt möglich? Ja, hier ist es möglich, da ist es möglich. Ist da hinten eine Wiese, ich hoffe, da ist keine Wiese. Das ist jetzt richtig gefährlich. Der eine Typ hat grüne Haare, geh weg von mir. Okay, sehr gut, sehr gut. Ich laufe hier einfach durch. Ich versuche Abstand zu halten, weil der Typ da hat einen grünen Kopf. Aber der grüne Kopf ist im Glas, also dem würde ich theoretisch nicht berühren. Das ist in Ordnung. Okay, okay, okay. Einfach Abstand halten von allen möglichen Spielern. Oh Gott, nein. Ich bin gerade fast auf dem grünen gespawnt. Ah, weil ich so viel Abstand zu den anderen Spielern halte, werde ich wahrscheinlich letzter werden. Okay, ich muss jetzt versuchen aufzuholen. Sonst ist es sowieso vorbei mit mir. Also hier, hier laufe ich jetzt richtig durch. Einmal hier rüberlaufen und schafft man den Sprung? Und nein, ich bin nicht durchgefallen. Doch, ich bin durch. Oh, kritisch, aber nicht grün berührt. Alles noch möglich. Alles ist noch im Rahmen der Möglichkeiten. Okay, okay, wenn ich... im Nein, als ob... Ich habe es nicht geschafft. Ich wäre der 17. gewesen. Oh, nee. Okay, ich versuche es nochmal. Ich darf keine Angst vor anderen Spielern haben. Weil sonst verliere ich. Ich darf einfach keine Angst vor anderen Spielern haben. Wenn sie mich berühren... Okay. Das hier ist nicht möglich. Dieser Modus ist nicht möglich. Wir spawnen auf grün. Und ich zeige euch jetzt was. Okay, ich bin raus. Das war's schon. Und wenn ich jetzt die Platte berühre, sie ist grün. Hier ist alles grün. Oh, Leonardo versucht hier rüber zu gehen. Das können wir mal probieren, ob das geht. Ah, das könnte gehen, aber ich glaube nicht, dass äh, die Schnur eine Hitbox hat. Also ich springe hier, mache dann diesen hier und dann rutsche ich zu weit. Nee, okay. Aber das Ding hat keine Hitbox. Und oh, das Schild hat auch keine Hitbox. Also das bringt nichts, hier rüber zu springen. Netter Versuch, Leonardo. Ah, das hat Victor, glaube ich, schon im letzten Stream ausprobiert. Da, das kann man nicht machen. Wäre aber ein cooler Trick. Okay, wir versuchen es jetzt nochmal. Der Modus ist natürlich RIP, wenn der kommt. Und heute spielen wir... Okay, der Modus ist kritisch, aber er ist machbar. Es gibt ein paar Stellen, wo man über Grüne rüberspringen muss. Oh Gott, ich spawne direkt vor einem Grünen. Ich muss wegspringen, der darf mich nicht berühren. Ah, er hat mich berührt. Ich bin raus. Cabo Ping. Er hat mich einfach getötet. Okay. Naja, und wenn man dann hier ist, dann kann man... Dann oh Gott! Ich habe jetzt sowieso Grün berührt, weil er wieder gedasht hat. Ist auch blöd. Manchmal wird der Dash ausgelöst, wenn man Leertaste zweimal drückt. Das ist das Blöde. Ich hätte es wirklich gerne, dass der Dash nicht zweimal Jump wäre, sondern wirklich Dings. Aber ich bin ja sowieso draußen, weil ich direkt am Anfang berührt wurde. Ich will es aber jetzt wenigstens mal in die zweite Runde schaffen. Okay, auf der Map gibt es gar keine Probleme. Okay. Weil hier gibt es nichts Grünes, was man berühren kann. Außer da ist wieder so ein Alien hinter mir. Ich spring nach rechts. Und ich habe ihn berührt. Nein. So, ich gehe trotzdem noch durch. Oh Gott. Oh Gott. Da sind so viele grüne Leute. Guckt euch an, wie grün das da vorne ist. Ja, geht bitte ohne mich. Geht bitte ohne mich. Oh Gott. Aua. Okay, es ist, es ist vorbei. Ah, ich habe ihn sowieso am Anfang berührt. Na gut. Ach, Mensch Wenn so ein Typ direkt vor oder hinter dir spawnt Dann ist es sowieso Ripp Dann hast du verloren Dann kann man nur noch aufgeben Okay So, ich versuch's jetzt nochmal Bitte Bitte Gib mir nicht zu viele grüne Gegner Und gib mir bitte auch keine grüne Map Mach's mir bitte mal einfach Okay Die Map ist absolut möglich Hier gibt's nichts Grünes Außer meine Gegner Und bitte Ah, da sind Grüne Ah Und ich wurde schon wieder berührt Oh, ich wurde voll nach vorne Ah, geh weg von mir, Nextra Oh Gott der hat sich voll in mich reingeschmissen. Geh weg von mir. Geh weg von mir. Nein, hört auf, zu mir zu kommen. Geh da weg. Geht weg von mir. Ah, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott, ist das gefährlich. Die jagen mich ja richtig. Die wissen nicht, was sie tun. Hä? Ah, Alter, ich bin durch den Boden gefallen. Das passiert mir immer an der Stelle. Ich weiß gar nicht, was das für ein komischer Bug ist, dass man hier durch den Boden fallen kann, aber ich bin raus. Okay, jetzt bitte. Bitte. Keine grünen Gegner direkt neben mir am Spawn. Bitte. Keine grünen Gegner. Die Map ist wieder machbar, da ist nichts grünes. Bitte keine grünen Gegner an mir. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Ja! Oh mein Gott, ich darf nur nicht in Despacito da reinlaufen. Ich, lauf, ich laufe links lang. Ich laufe links lang, weil da niemand lang läuft, außer dieser eine Typ. Oh Gott, geh da weg, geh da weg. Halt ja, Abstand von mir. Nein, lauf nicht in mich rein. Noemi, geh weg. Alter, was ist los mit Noemi? Die läuft so richtig blöd im Zickzack. Und der Eine will uns einfach wegboxen auf Ehrenlos. Der wird mich gleich runterboxen. Sobald er boxen kann, wird er mich boxen. Ich ich habe mich gerade selbst getötet. Ich bin so ein Trottel. Ich bin so ein Trottel. Warum habe ich das gemacht? Ich dachte gerade eben. Jetzt hab, jetzt verliere ich deswegen. Jetzt verliere ich deswegen. Ich habe gedacht, das wäre eine andere Map. Ich dachte, ich muss hier rutschen, aber das ist nicht so. Ich habe nicht, hab nicht verloren. Ich bin im Ziel. Leute, ich hab's im Ziel geschafft. Ohne Grün zu berühren. Oh mein Gott. Bitte sag, dass viele Grüne draußen sind. Stumble Guy, geh weg. Nein, Stumble Guy ist im Ziel. Nee, Stumble Guy ist gestorben. Es gibt nur noch Pesito. Es gibt nur noch Pesito. Okay, bitte. Pesito, nicht mehr neben mir spawnen. Geh weg von mir, Pesito. Okay, jetzt kann das was werden, Leute. Jetzt kann das was werden. Und wir spielen eine weitere Map, in der ich nur die grünen Bälle nicht berühren darf und Pesito nicht berühren darf. Alles klar. Das kann was werden. Und Pesito... Pesito hat verlassen, er ist nicht mehr hier drin Es gibt keine grünen Gegner mehr Okay, jetzt muss ich einfach nur ganz sicher spielen Ich muss nur sicher spielen Okay, okay, okay Nein, das habe ich noch nie verloren Ich schaffe das jedes Mal Oh Gott, ich habe diesen Sprung bisher jedes Mal geschafft Aber jetzt nicht Aber Pesito ist draußen Oh mein Gott, als ob ich das schaffe Ey, der wollte mich gerade wegkicken. Was sollte das denn? Alles klar, okay. Pesito hat das Spiel verlassen. Was für ein Ehrenmann. Es sind keine grünen Leute mehr in meinem Team. Okay, jetzt darf einfach nur keine grüne Map kommen und... Oh Gott. Oh Gott. Nein. Okay, das wird hart. Das wird richtig hart. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig und... Okay, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich werde aber wahrscheinlich letzter. Ich werde wahrscheinlich letzter, weil ich mich nicht traue, die zu berühren. Okay. Jetzt... Okay, ich hab's hier durchgeschafft. Ich hab's hier durchgeschafft. Oh Gott. Nee, ich laufe hier lieber außen, bevor der mich noch irgendwo reinkickt. Aber ich werde nicht erster, ich werde letzter. Es ist Es vorbei. Ja. Ja. Okay, ich habe nicht gewonnen, aber ich habe Grün auch nicht berührt. Aber das war echt mies. Weil bei der Map, da muss ich ja jetzt richtig viel warten, damit ich Grün nicht berühre. Okay. GG an irgendeinen random Player. Ich versuche jetzt noch ein Match zu gewinnen. Das ist, glaube ich, die härteste Challenge in dem Spiel. Okay, Map ist in Ordnung. Kein Problem mit der Map. Kein Grün auf der Map. Und ah, ein paar grüne Cappies. Und ein grünes Skelett. Zwei grüne Skelette. Oh Gott, geh weg. Kulfo, geh da weg. Warum bleibt er stehen? Lauf bitte nicht in mich rein, Kulfo. Okay, Kulfo bleibt weg. Sehr gut. Auf Ehre. Auf Ehre. tu durch. Haha. Wenn ich Pech habe, werde ich aber jetzt trotzdem letzter, weil ich die alle vorlaufen lassen habe. Ich habe die alle vorgelassen. Jetzt werde ich wahrscheinlich letzter. Okay. Hier einfach rüber, dann diesen machen Ah, oh, das war schlecht, das war schlecht, ich bin draußen Ah Okay, aber guckt euch die ganzen grünen an Okay, das war echt Das war echt mies, okay, bitte nicht so viele grüne Spieler Bitte nicht so viele grüne Spieler Habt bitte, hab bitte alle irgendwie Einen schwarzen Skin oder so Oder diesen blauen Super Samurai Skin Oder was auch immer das ist, bitte, die Map ist super Und hinter mir ist einer mit einem grünen Stirnband Und zwei grüne Skelette, okay Der Grüne hat mich nicht berührt, oh mein Gott, was für ein Ehrenmann was? Alter, die haben voll meinen Style blockiert. Aber ich habe sie nicht berührt. Ich habe noch eine Chance. Auch wenn ich jetzt letzter bin, habe ich noch eine Chance. Oh mein Gott, oh mein Gott, Leute. Es ist nicht wahr, oder? Na gut, dann noch ein Versuch. Okay, Leute, bitte. Bitte, bitte keine grüne Map. Bitte keine grünen Spieler, wenigstens in der ersten Runde. Keine grüne Map, nur die grünen Bälle. Hier muss ich vorsichtig spielen. Das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Wenn ich vorsichtig spiele, bin ich drin und... Aha, ein bisschen grün, aber nicht zu viel. Okay, okay, der eine Typ ist langsam, hat langsam losgelegt. Bitte berühre mich nicht. Oh Gott. Okay, ich halte Abstand. Ich halte erstmal Abstand. Und verlasse mich darauf, dass die alle rausgekickt werden. Okay, okay, okay. Das kann was werden, Leute. Das kann was werden. Okay, das kann wirklich was werden. Jetzt einfach hier rüber. Den Typen da vorne nicht berühren. Äh, oh Gott, warum? Jetzt hier rauf, da Oh mein Gott, geh weg mit deinem... Das ist Türkis. Das würde nicht zählen, aber ich bin drin. Ich hab's geschafft, Leute. Oh mein Gott, ich habe Grünen nicht berührt. Ich habe die erste Runde hinter mir, ohne Grünen zu berühren. Alles klar, guckt ihr die Grünen an, die alle draußen sind. Ja. Oh Gott, der eine, der ist zum Glück Türkis. Guckt euch bitte, geh raus, Alexander. Alexander Ru, bitte. Oh nein, wir haben Alexander Ru, wir haben mein Leprechaun noch drin. Er könnte mein Verhängnis werden. Alles klar, okay, okay, okay. Jetzt keine grüne Map und nicht direkt neben Alexander Ru spawnen. Ich meine, was soll das denn?